über die Losung am Mittwoch, 17.11.21, über Apfelpfannkuchen und den Morgenstern. Eieieiei, ei, ei, ei, ei. einen schweren Kampf hatte ich heute Morgen. Ich hatte ein Apfelkuchenrezept und dann las ich die Herrenhuter Losung und den Lehrtext. Ja, das interessiert mich sehr. Was ist jetzt zuerst zu tun? gut. Den Kuchen mache ich erst um 8 Uhr, hatte ich dann eben aufgeschrieben, jetzt ist es kurz nach 8 und der Kuchen ist fertig, ich hatte schon mein erstes Frühstück und jetzt geht es in die Losung. Vielleicht habt ihr irgendwann schon mal diesen Spruch von Rainer Rilke gelesen, wenn du denkst es geht nicht mehr, genau, kommt irgendwo ein Lichtlein her. In der Losung antwortet der Text ganz anders. Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn. Das Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 50. Der Jude kennt das Wesen Gottes in verschiedenen Situationen und so bedeutet der Name des Herrn eben eine Wesenseigenschaft Gottes. So war beim biblischen Propheten Jesaja der Name Immanuel, also Gott ist mit uns, Gegenstand einer Verheißung. Aber auch der Richtergott wurde als Trost verkündigt. Also Gottes Name beim Propheten Jesaja, Gott ist mit uns und ein gerechter Gott, Richtergott. Und dann lese ich noch den Lehrtext für Mittwoch, 17.11.21. Er ist von Petrus verfasst, der scheinbar den Judenchristen etwas sagt, also den Menschen, die Gott schon feierten als das Volk Gottes und seit mehreren hundert Jahren sich die Geschichten von der Schaffung der Welt, von Mose, dem Auszug aus Ägyptenland und um die Bücher der Propheten wussten ja, und sich eben erzählten. Und so wie wir heute vielleicht eben Weihnachten Christi Himmelfahrt etc. in unserer Kulturgut eingebettet haben, hatten sie ihren jüdischen Glauben mit den Propheten und die Verheißung auf den Messias und jetzt hörten sie den Predigten der Jünger zu vom Evangelium Jesu Christi. Und diesen Leuten schreibt Petrus jetzt über den Morgenstern Jesus Christus, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, 2. Petrus 1. Das hat doch eine Ähnlichkeit zu vielen Menschen heute, die sich aufmerksam um die Inhalte der Bibel intensivieren, bis der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Und wir tun gut daran, dass wir darauf achten, als auf ein Licht, das da scheint, an unserem dunklen Ort, bis der Morgenstern Christus unser Leben ist. Hm, na denn. Aber der Apfelpfannkuchen riecht ja auch lecker, ne? Hm, mmh. zweites Frühstück.